Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Prozentrechnung. Wir sehen vor uns sechs relativ einfache Prozentrechnungen. Das Ziel ist es allerdings, diese Rechnungen im Kopf ausführen zu können. Meine Erklärungen werde ich trotzdem schriftlich festhalten. Beispiel a. Es ist 1% von 1500 zu berechnen. Zur Erinnerung, 1% ist die Abkürzung für ein Hundertstel. Also die eigentliche Rechnung ist, 1% von 1500, 1500 durch 100 zu dividieren. 1500 durch 100 ist ganz elementar einfach 15. Das Komma um zwei Stellen nach links verschoben. Beispiel B ist die Fortsetzung von A. Es sind nun 3% von 1500 gefragt, also 3 Hundertstel von 1500. Das werden wir im Kopf übersetzen in zuerst 1% berechnen und dann das Dreifache davon nehmen. Das 1%, 15, haben wir schon, mal 3 ergibt 45. In C sind 7% von 300 gefragt. 7%, also zuerst wieder 1% ausrechnen, dann die 7% durch 100 mal 7, notiert, Während das 700 Hundertstel von 300, konkret gerechnet sind es 300 durch 100 ist 3, mal 7 ist 21, was viel schneller geht. Beispiel Dora, 10% von 420. 10% von 420 übersetzen wir in 10 Hundertstel von 420. Das werde ich so natürlich nicht rechnen, sondern 10% ist ein Zehntel von 420. Ich werde in Wahrheit 420 durch 10 dividieren und erhalte dadurch 42. E-Mail schließlich verlangt von uns 50% von 640. Auch diese 50% werde ich nicht über den Umweg von 1% berechnen. 1% von 640 wäre 6,4. Ich müsste diese 6,4 dann mit 50 multiplizieren. 50%, 50 Hundertstel gekürzt, ist einfach die Hälfte von 640. Und 640 durch 2 ist elementar berechenbar als 320. Und am Schluss das scheinbar schwierigste Beispiel: 99% von 800. Auch hier könnten wir den Umweg über 1% gehen, um dann dieses 1% mit 99 zu multiplizieren. Ich werde aber einfach von 100 1 abziehen und ebenfalls 99 berechnen. Also von 800 ziehe ich das 1% 8 ab und erhalte unmittelbar 792 die in der Angabe verlangten 99 von 800. Und damit ist das Beispiel auch schon vollständig gelöst.